Donnerstag findet eine Lesung statt und ihr Sohn und ich nehmen daran teil. Da kann Jimmy nicht. Donnerstags geht er zum Baseballtraining mit seinem Freund. Er hat eine Begabung. Er soll noch ein ganz normales Leben führen. Hallo. Jimmy, hi. Hier ist Lisa. Warum rufst du mich an? Es scheint, als sei dies ein Zeichen von Gott. Warum bist du denn traurig? Es hat ihm gefallen. Talent ist so.